Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Offshore-Gipfel im belgischen Ostende. Neun Nordsee-Anrainerstaaten, darunter auch Deutschland, wollen ihre Stromproduktion aus Windkraft auf offener See bis 2050 auf 300 Gigawatt steigern. Das ist doppelt so viel wie bisher geplant. Die Nordsee werde bald der wichtige, wichtigste Ort der Energieproduktion sein, sagte Bundeskanzler Scholz am Rande des Gipfels. Bisher verfügt Deutschland über 8 Gigawatt Offshore-Leistung. Evakuierung Deutscher aus dem Sudan läuft weiter. Am Morgen landete eine Maschine der Luftwaffe mit 101 Menschen an Bord. In Berlin teilte das Auswärtige Amt mit. Das Zeitfenster für die Evakuierung solle möglichst lange genutzt werden, so die Bundesregierung. Seit Beginn der Evakuierungsmission hat die Bundeswehr mehr als 300 Menschen in Sicherheit gebracht. Russland übernimmt Vorsitz im UN-Sicherheitsrat. Turnusgemäß wird Außenminister Lavrov mehrere Sitzungen des höchsten Gremiums der Vereinten Nationen leiten. Vor der heutigen Sitzung meldeten sich die Vertreter der 27 EU-Staaten mit einem Statement zu Wort. Darin kritisierten sie den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und forderten Russland auf, die Charta der Vereinten Nationen zu respektieren. Weltweite Militärausgaben so hoch wie nie. Sie stiegen im vergangenen Jahr um 3,7 Prozent auf rund 2 Billionen Euro. Das geht aus dem jüngsten Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri hervor. Gründe seien der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und wachsende Spannungen in Ostasien. Noch immer prekäre Textilproduktion in Bangladesch. Zehn Jahre nach dem Einsturz der Fabrik von Rana Plaza hätten sich die Bedingungen nicht überall verbessert, so das Europäische Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte. Es reichte deshalb Beschwerde gegen Amazon und Ikea ein. Bei dem Fabrikeinsturz waren seinerzeit mehr als 1100 Menschen ums Leben gekommen. Und das Wetter? Morgen weiter windiges Aprilwetter mit Sonnenschein und dicken Wolken im Wechsel. Dazu verbreitet Regen und Graupelschauer, in höheren Lagen auch Schnee. An der Küste vereinzelt Sturmböen. Höchstwerte 6 bis 13 Grad.